Kurz erklärt, 5G. 5G ist die fünfte Generation der Mobilfunkstandards und der Nachfolger von LTE, auch genannt 4G. 5G ist bis zu 100 mal schneller als 4G und kann viel mehr Geräte gleichzeitig verbinden. Da es kaum Verzögerungen bei der Datenübertragung gibt, ermöglicht 5G den Austausch von Echtzeitdaten, zum Beispiel für autonomes Fahren. Dafür sind aber auch ein dichteres Funknetz und mehr Sendemasten erforderlich.